Hallo Stadtgärtner, mein Name ist Nadine Fliegler von der Firma Saatpunkt. Wir befinden uns heute hier im Alauenpark in dem Stadtgarten. Hier seht ihr eine wilde Malve. Die Blüten sind essbar im Salat oder könnt ihr auch für Tee verwenden getrocknet. Könnt ihr ab circa Juni ernten. Die jungen Blätter, auch sehr schmackhaft. Könnt ihr in Salate streuen oder wenn ihr einen schönen Brot aufstrich macht, mit drüber. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Vitamine. Die Pflanze ist sehr attraktiv für Schmetterlinge, überhaupt für Insekten. Und die Vögel, die mögen sehr gerne die Samen. Das sieht nicht so aus. Um die aufzuheben, pult ihr einfach so die äußere Hülle ab. Die geht ganz leicht. Dann erhaltet ihr, habt ihr so rundes Saatgut. Das verpackt ihr in eine Papiertüte gut und lagert es im Dunkeln bis zum neuen Jahr. Dann könnt ihr die ausstreuen auf die Wiese, ein bisschen fest andrücken, angießen und schon ist fertig. Die wachsen sehr gut.